Okay, in diesem Schnipsel geht es äh, um, wiederum um Wahrnehmung als Schätzung. Ich werde ein bisschen auf die Bayes-Integration eingehen und auch ein bisschen ähm, erläutern, ähm, was das Ganze mit Sport zu tun hat. Ähm, Bayes war ein ähm, englischer Pfarrer und Mathematiker, äh, die, ähm, die von euch Mathematik studieren, werden ähm, davon schon gehört haben. Es ähm, gibt so Bayes-Theorien, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wo es um bedingte Wahrscheinlichkeiten geht. Ähm, hier in dem Fall versteht man unter Base-Integration ähm, die Zustandsschätzung durch Kombination mehrerer unsicherer Informationsquelle auf der Basis von Erwartungen und Wahrscheinlichkeitsschätzungen ähm, und im Prinzip ist es tatsächlich so, ähm, dass ähm, die bisher vorgestellte Kalman-Filterung ähm, eine, ein Spezialfall der Base-Integration ist. Ähm, die Base-Integration ähm, geht davon aus, dass die Wahrnehmungen ähm, nach einem Ereignis eben beeinflusst werden von einer a priori Erwartung. Das heißt, was ich vorher erwarte, ähm, das beeinflusst maßgeblich meine Wahrnehmung, genauso wie verschiedene sensorische Inputs. Und ein Beispiel ähm, möchte ich euch mal aus dem Sport geben. Ähm, ihr seid jetzt ähm, Fußballschiedsrichter und müsst ähm, be äh, beurteilen, ähm, ja, du beobachtest als Schiedsrichter eine Szene im Fußball oder als Schiedsrichterin, je nachdem. Ähm, ein Spieler fällt hin, eine andere Spielerin steht dicht daneben, ähm, nochmal den Laserpointer an, hier der fällt hin und sie steht dicht daneben ähm, und die Frage ist, ist das ein Foul oder nicht? Ähm, und hier ist es so, dass man sich tendenziell natürlich schon irgendwie auf seine visuelle Wahrnehmung verlassen kann, aber das Ganze geht auch relativ schnell und man kann auch nicht die Zeitlupe sich angucken in so einem ähm, niederklassigen Spiel. Ähm, das heißt, man hat im Prinzip zwei Quellen für die Entscheidung. Die erste Quelle ähm, äh, hat man tatsächlich einen Kontakt wahrgenommen, die visuelle Rückmeldung und die zweite ist aber eben dann diese a priori ähm, Überlegung, ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Spielerin in dieser Situation fault. Und das hängt von ganz vielen äh, Dingen ab. Zum einen ist die Frage, ist diese Situation gerade so wichtig, dass sich ein Foul lohnen würde? Ähm, wenn sie sehr unwichtig ist, würde man tendenziell eher wahrnehmen, dass es kein Foul ist. Und ich rede jetzt tatsächlich von wahrnehmen, ähm, weil ähm, die Wahrnehmung wird eben konstruiert und da spielen solche Wahrscheinlichkeitsrechnungen eine Rolle. Und äh, wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dann hat man das tatsächlich als Schiedsrichter auch nicht gesehen. Während, wenn das sozusagen direkt vorm 16er ist und ähm, der Spieler läuft mit dem Ball aufs Tor zu und dann die gleiche Szene, dann hat man tatsächlich wahrgenommen, ähm, dass da ein Kontakt stattgefunden hat, weil man eher es höher wahrscheinlich rechnet, ähm, dass ähm, in dieser Situation ein Foul passiert. Und Das Ganze hat nicht nur mit der Situation zu tun, sondern das hat auch mit, ähm, mit den Kenntnissen und Vorerfahrungen zu tun. Wenn man also diesen Spieler hier schon fünfmal ähm, geschiedsrichtert hat und davor ist man dreimal auf eine Schwalbe reingefallen, ähm, dann wird man wahrscheinlich eher nicht pfeifen, weil die Vorerfahrungen einem sagen, nee, nee, das ist einer, der schnell hinfällt und wenn man aber stattdessen weiß, der fällt wirklich nur hin, wenn er auch wirklich berührt wird und außerdem weiß man, sie ist so eine, die sehr schnell mal hinlangt, auch in Situationen, wo es nicht notwendig ist, dann wird man eher ein Foul gesehen haben. Das heißt also, da muss man sich als Schiedsrichter klar sein darüber, dass Vorerfahrungen immer auch irgendwie mit in die Wahrnehmung mit eingehen. Und ich habe euch noch mal ein ähm, Beispiel mitgebracht, ähm, das diese Vorerfahrungen ganz schön ähm, veranschaulichen, nämlich hier diese Würfel und wenn man sich diese Würfel so anguckt, dann sieht man also, ähm, dass da so Wellen drin sind, beziehungsweise Punkte nach vorne kommen. Hier in dem Fall hat man sechs Dellen in dem Würfel, in dem Fall sind hier unten und oben in den Reihen Dellen und da ist es so ein bisschen ausgebeult und hier sind die sechs Felder ausgebeult und jetzt drehe ich das Ganze mal. Und wenn ich es mir jetzt angucke, dann sind auf einmal die hier ausgebeult und die eingedellt. Und hier sind vier ausgebeult und zwei eingedellt, während es vorhin genau andersrum war. Das heißt, der sensorische Input ist objektiv der gleiche. Ich habe da wirklich nichts verändert. Und dieser Effekt kommt zustande durch eine a priori Erwartung und diese a priori Erwartung ist die, ähm, Licht kommt immer von oben, vom Himmel, deswegen ähm, und weil hier so ähm, hier unten in diesem Punkt unten das Licht ist, macht das so einen eingedellten Eindruck, während wenn hier oben Licht ist, macht das einen ausgedellten Eindruck. Und ihr könnt euch mal überlegen, wenn ihr ähm, das Ganze anguckt und Denkt euch, von unten scheint einer mit einer Taschenlampe dagegen, dann auf einmal erscheinen die hier, wenn man sich das ganz doll einbildet, als ausgedellt. Und wenn man hier von unten mit einer Taschenlampe dagegen scheint, dann sind die ausgedellt und die eingedellt. Aber wie gesagt, in der Regel habe ich a priori Licht, kommt von oben und daher sehe ich diese Einbuchtungen. Ähm, auch das zeigt schön, ähm, dass unsere ähm, Konstruktion der Wirklichkeit ähm, von ähm, Erwartungen, die ich habe, abhängt. Okay, das war also jetzt erstmal ähm, so ein bisschen so ein grundlagentheoretischer ähm, Ausflug in die Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung und in der nächsten Vorlesung werde ich dann über die Kopplung von Wahrnehmung und Handlung ein bisschen genauer reden. Okay, ich wünsche noch eine schöne Woche und bis dann.